Grüß Gott liebe Studieninteressierte, mein Name ist Julius, Masterstudent am VWL campus Ich befinde mich hier in der Volkswagen Arena in Wolfsburg in meinem letzten Modul. Dieses Studium kann ich euch echt nur herbst ans Herz legen. Hier triffst du ganz viele interessante Kommilitonen, die alle irgendwo im Sport unterwegs sind. Dozenten, die über viel praxisnahe Erfahrung erfüllen, verfügen und Module, die dir Einblicke in den Sport gewähren, die du woanders nicht bekommst. Also, komm vorbei und schau es dir an.